Welcome to the willkommen Festi beim Dog Festival! Herzlich Willkommen beim Dogblog Q&A. Ich bin Alex und heute sind wir hier in der HFF und haben gerade den Film Days of Youth angeschaut. Und neben mir steht die Regisseurin Julia lok und der Kameramann 10 Legner. Ich finde es echt schön, dass ihr die Zeit findet. Ich finde den Film auch wirklich toll, hat mich begeistert. Also erstmal Glückwunsch dazu. War das denn eure Premiere jetzt? Oder? Nee, wir hatten schon einige Festivalaufführungen in Deutschland und auch in äh, Russland und in Kroatien und äh, das war jetzt die München Premiere äh, auf dem Docfest und als nächstes geht es nach Portugal. Super, das freut mich. Ähm, ich muss euch die Frage stellen, äh, wie kommt man darauf in einen Mil militärisches, patriotisches Sommercamp ans andere Ende der Welt zu fahren und dort ein Dokumentarfilm zu drehen. Also wie ist euch diese Idee gekommen? Ich komme aus Russland, ich bin in Moskau geboren und da aufgewachsen und ich verfolge schon seit einer Weile diese ähm, die militärpatriotische Bewegung in Russland und äh, es gibt einfach eine, ähm, einen sehr starken Zuwachs an solchen Einrichtungen, an Militärclubs und Sommerlagern, die für die Jugendlichen, aber auch für Erwachsene ähm, eingerichtet werden und und ähm, es, die Popularität hat, hat über die letzten Jahre einfach sehr stark zugenommen. Und das, das ist einfach, das hat ein sehr großes politisches Gewicht. Und äh, ich fand es ähm, sehr interessant, mal ähm, einen Blick von innen zu haben, also nicht über die Medien, nicht von außen, sondern zu schauen, wie geht es den Menschen vor Ort, was empfinden sie, warum, warum haben sie diese, diese wahnsinnige Begeisterung ähm, für diese Aktivität und ähm, ja, was was, was was finden sie da drin und äh, dem ein bisschen näher zu kommen. Und ähm, wie haben die Leute dort in Milare darauf reagiert, dass ihr als Filmteam und wie groß war das Filmteam vor allem da hingekommen seid? Ja, das Filmteam waren eigentlich wir beide und äh, wir sind äh, für diese eine Schicht äh, von dem Lager also für, für vier Wochen dorthin geflogen und haben das äh, komplette Programm mit denen gemacht, mit den Jugendlichen. Die waren äh, schon, schon überrascht und ein bisschen irritiert, dass jemand von so weit weg aus Europa dorthin kommt ähm, und ich glaube, Ceno war wahrscheinlich der erste Deutsche, der jemals seinen Fuß in dieses Dorf gesetzt hat. Und äh, die waren auch ein bisschen skeptisch, was, äh, was junge Filmemacher aus dem Westen da eigentlich, äh, da eigentlich suchen. Was wollen sie für, Bi für Bilder machen? Sie hatten natürlich auch Angst, dass, es, dass man mit einem sehr... Ähm, sehr ähm vorgeprägten Blick dem begegnet und äh, vielleicht ähm, nicht, ja, nicht offen sind nicht offen ist für die, für, die, für die Zustände, die man dort vorfindet. Und wir haben versucht, der, den, ein, eine Vertrauensbasis mit denen aufzubauen und zu sagen, dass wir dort eigentlich nicht speziell suchen, sondern dass wir eigentlich eher verstehen wollen. Da habe ich zwei Fragen allgemein zur Kamera, ähm, vor allem die Farben haben mich beeindruckt. Ähm, wie, wie hast du das so im Dokumentarfilm hinbekommen, was für eine Kamera hast du benutzt und was war dein ästhetischer Ansatz an den Film? Also wir haben mit der ähm, Canon C300 gedreht. Ähm, so ein ästhetischer Ansatz war dahingehend im Vorhinein schwierig zu planen, weil zum einen wussten wir irgendwie nicht genau, was auf uns zukommt, ähm, sowohl inhaltlich als auch visuell gesehen. Und ähm, um ehrlich zu sein, hat sich es ziemlich gut ergeben, dass dort auf der Insel relativ bewölkt ist. Ähm, und ähm, das macht es natürlich auf der einen Seite ein bisschen langweiliger, weil man sozusagen überall weiches Licht hat und das ähm, irgendwie natürlich aus jeder Seite gleich ausschaut. Auf der anderen Seite tut es natürlich einen Faktor, ähm, ist ein Faktor weniger, den es schwieriger macht, weil man ja inhaltlich auch so wenig wusste. Und dadurch hat es ganz gut funktioniert und hat dann einfach technisch gesehen auch. Ähm, einfach super hingehauen. Also wenn es jetzt irgendwie fetter Sonnenschein gewesen wäre und man irgendwie auf die Situation reagieren musste, wäre der Look wahrscheinlich auch nicht, hätte der auch nicht so funktioniert. Und ähm, genau, ansonsten war die Idee schon auch zu sagen, okay, man ist sehr bei den Jugendlichen, also praktisch diese Kinder sind irgendwie, man ist da nah dran, man ist irgendwie wie so ein Teil von denen. Und ähm, dieser ganze Kontext, in dem das gespielt hat, so die ja dann doch irgendwie auch durch die Erwachsenen äh, verkörpert wurden, die waren dann schon eher gesetzt und auch eben in so einem ja, also visuell und wörtlich gesehenen Rahmen, in dem dieses ganze Camp irgendwie vonstatten ging, also dieser ganze, auf diesen Patriotismus und diesen militär gegründete, ähm, gegründeter Kontext so. Weil du vorhin gesagt hast, ihr habt schon mehrere Screenings in verschiedenen Ländern gehabt, ähm, vor allem auch in, in Russland. Ähm, wie war da so der Unterschied in, der, in dem Feedback, das ihr bekommen habt, so jetzt zum Beispiel hier in Deutschland oder ähm, in anderen Ländern? Das Interessante ist, dass bis jetzt in den, äh, bei den Screenings in Deutschland ähm, die Menschen wahnsinnig, äh, einerseits wahnsinnig offen dafür waren und, äh, und diese Begeisterung eben so nachempfinden konnten. Also sie haben, sie haben gesagt, es ist absolut verständlich, warum äh, diese, diese Struktur so gut funktioniert, dass man, dass man diesen Spaß hat, dass man ähm, diesen Rahmen schafft, in dem die, die Jugendlichen sich austoben und dann gleichzeitig eben diese patriotische äh, Erziehung mitgegeben bekommen und auch eben so militärisch vorbereitet werden. Und äh, es geht ja eben um diese Auseinandersetzung mit dem Krieg und die eigene die eigene Rolle gegenüber dieser Idee des Vaterlandes und, des und äh, auch der Bedeutung des eigenen Lebens äh, gegenüber, ja, also gegenüber der Rolle als Bürger. ja Super, vielen Dank. Und eine abschließende Frage, was ist für euch Dokumentarfilm in einem Satz? <lacht> Dokumentarfilm in einem Satz ist natürlich ganz schwer zu sagen. Ähm, ähm, vielleicht neue Bilder für manchmal für Gewohntes zu finden und ähm, versuchen seinen eigenen Blick zu erweitern und auch, auch äh, anderen Menschen also anderen Menschen die Möglichkeit zu geben auch andere Einsichten durch diese Filme zu haben also wenn es jetzt um den um den politischen Film geht um politischen Dokumentarfilm geht aber ja letztlich um neue Erfahrungen und ums Lernen Super. Und bei dir? Ja, ich würde sagen, in jeder Hinsicht, ähm, je extremer, desto interessanter. Und wie wir in der äh, Kamerasprache sagen, ähm, schön ballern. <lacht> <lacht> <lacht> Aber ich glaube schon, dass es so ist. Ja, also ähm, Situationen, die man sonst so als normaler Mensch nicht erleben würde, für den Zuschauer sichtbar, greifbar und identifizierbar zu machen. Super, dann bedanke ich mich für das Interview, viel Erfolg noch mit dem Film und schön, viel Spaß beim Festival. Ciao. Von, von, von, von, von.